Hallo liebe Zupfnotiererinnen, seit längerem mache ich mal wieder einen Film, es gibt nämlich die Version 1.10. Ich hoffe der Film wird ein bisschen kürzer als sonst, ich will nur die wesentlichen Neuerungen zeigen. Dieser Dialog, es gibt neue Informationen, da muss man die Informationen dadurch lesen, dass man Informationen jetzt lesen drückt. Und wenn man sie gelesen hat, dann kann man auf bereits gelesen klicken. Wesentliche Neuerung ist, dass es hier unten weitere Menüpunkte gibt. Und ich gehe mal von links nach rechts durch diese Menüpunkte durch. Der erste stellt ein, in welchem Seitenformat die PDF-Dateien erzeugt werden sollen. Ich habe inzwischen einen DIN A3 Drucker, also stelle ich ein, dass ich nur DIN A3 haben möchte. Das zweite Menü stellt ein, wie geschwätzig der Zupfnote ist. Am besten stellt ihr nur den Log-Level-Fehler ein, dann werden nur Fehlermeldungen gegeben. Warnung, gibt zusätzliche Meldungen raus, wenn zum Beispiel Noten zu dicht beieinander sind. Und Info, das brauche eigentlich nur ich als Entwickler, da gibt es dann auch Informationen, was er gerade tut und wie lange er dafür braucht. Also Log-Level-Fehler. Mit diesem Menü Play oder Wiedergabe kann man einstellen, dass er die Wiedergabe doppelt so schnell oder halb so schnell machen soll. Damit kann man die Wiedergabe anpassen, ohne dass man den ABC-Code verändert. Dieses Menü ist nun die Konsole, die ihr schon kennt. Das nächste ist das Auto-Rendern. Wenn ich im Zupfnoter an der Überschrift was verändere, mache ich hier mal hier, an der Überschrift eine einzigen dranfüge, dann sieht man das zwar in der Notenvorschau, aber nicht in der Hafenvorschau. In der Hafenvorschau sieht man es erst dann, wenn ich Rendern mache. Wenn man aber hier unten Auto-Rendern-On schaltet und ich dann eine Veränderung mache, dann sieht man, dass er sofort rechnet und auch diese zwei erzeugt hat. Das Spannende dabei ist, dass während er rechnet, kann ich weiter tippen. So, und äh, Deshalb kann man das dauerhaft eingeschaltet lassen und trotzdem flüssig damit arbeiten. Ein letztes möchte ich noch zeigen, nämlich die Positionierung von Zählnummern und Taktzahlen. Die muss ich eigentlich zunächst erstmal einschalten in, in diesem Stück, nämlich dass ich an allen Stimmen Zählmarken und Taktzahlen haben möchte. Hier oben war das schiefgegangen. 1,234, das wollen wir hinkriegen, 1,234. So, und jetzt sieht man, dass diese Nummern ein bisschen weit weg sind, deshalb, weil sie am Rand der Note positioniert werden. Wenn man nun auf die Taktnummern und Zählmarken geht und in Schnelleinstellungen an der Mitte der Note verankern wählt, sieht man, dass diese Zahlen näher an die Note heranrücken, weil sie an der Mitte verankert werden und auch präzise gesetzt werden. Damit kann man eigentlich fast auf, die, auf das manuelle Positionieren der Taktnummern verzichten. Trotzdem gibt es hier oben einen Fall zum Beispiel, äh, wo ich das anders haben möchte. Zum Beispiel hier könnte man sagen, es würde mehr Spaß machen, wenn diese Note weiter links wäre. Dann kann man hier mit der rechten Maustaste Zählmarke links sagen, dann schiebt die Zählmarke nach links. War doch nicht so gut, also schiebe ich sie wieder nach rechts. Damit kann man den automatischen Algorithmus überspielen. Natürlich kann ich auch hier hinten die Ausrichtung auf Auto setzen, dann rechnet der Zupfnoter wieder selber aus. Soweit für heute. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit Zupfnoter und wenn es Probleme gibt, einfach melden auf Zupfnoter.de in der Frage- und Antwortseite. In dem Sinne, herzliche Grüße, Bernhard Weichel.